Manchmal möchte man in Office-Dateien Berechnungen in den Tabellen ausführen, ohne gleich die Tabellenkalkulation zu benutzen. Wie das in LibreOffice Writer und in Word funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe in LibreOffice Writer hier eine ganz normale Tabelle angelegt mit drei Spalten und drei Zeilen. Ich habe hier als Beispiel die Einkaufskalkulation, den ersten Teil davon und möchte hier den Ziel Einkaufspreis berechnen. Wie in einer Tabellenkalkulation muss ich die Zellen zunächst formatieren, dazu markiere ich sie. Ich gehe auf Tabelle und wähle Zahlenformat aus und hier kann ich dann dementsprechend auswählen. Ich möchte hier Währung haben und in der dritten Spalte hier, da sollen die Prozentangaben rein, dementsprechend wähle ich hier Prozent aus. Wenn ich also hier beim letzten Einkaufspreis einen Betrag angebe, ich tippe hier 200 ein, dann wird dementsprechend die Dezimalstellen und das Eurozeichen ergänzt. So dann geben wir hier noch die Prozent an, hier einfach mal von 10% aus. Und ja, dann wollen wir hier den äh, Lieferrabatt berechnen. Ja, dazu mache ich folgendes, was ich auch in der Tabellenkalkulation machen würde, ich gehe einfach mal auf ist gleich. Und ja, dann erkennt hier LibreOffice schon, was ich machen möchte, nämlich eine Formel angeben. Ich befinde mich hier in der Zelle B2, das sehe ich hier oben auch. Und wenn ich hier zum Beispiel in diese Zelle klicke, das wäre dann die Zelle B1, dann mache ich das Zeichen für die Multiplikation, das heißt ein Sternchen, und tippe hier in die Zelle mit den 10%, das wäre dann C2. Das heißt, wie in der Tabellenkalkulation habe ich hier die Spalte A, die Spalte B und hier die Spalte C. So, dann auf Enter. Und dementsprechend habe ich hier dann das richtige Ergebnis. So, dann mache ich mal den Test, wenn ich also hier einen Betrag ändere, ich gehe mal auf 300 und klicke dann in eine beliebige Zelle, dann passt sich der Wert also gleich automatisch an. Ich muss da nicht extra irgendwas aktualisieren, sondern hier die Werte werden also sofort neu berechnet. So, dann haben wir hier noch den Zielankaufspreis. Ich mache hier wieder ist gleich. Ich könnte hier oben übrigens auch Funktionen angeben, also Summe hier zum Beispiel brauche ich aber nicht. Hier muss ich ja die Differenz berechnen. Das heißt, ich nehme hier Zelle b 1, minus dann die Zelle wie 2 und dann habe ich hier das Ergebnis. Ja, wie sieht es aus, wenn ich die Tabelle ändere, ändern sich dann auch die Zellbezüge. Dazu mache ich hier mal einen Test und zwar füge ich hier mal eine neue Spalte ein. Und ja, wie man sieht, wenn ich jetzt hier diese Formel mir angucke, dann macht er aus C2 ein in D2, das heißt auch wenn ich hier die Spalten ändere, eine Spalte zum Beispiel einfüge, dadurch, würden sich ja die, oder dadurch ändern sich die Zellbezüge, das hier steht jetzt in der Spalte D, das wird hier also auch wunderbar angepasst. Wie sieht das Ganze in Word aus? Auch hier habe ich eine Tabelle angelegt, drei Spalten, drei Zeilen, ersten Teil der Einkaufskalkulation und hier muss ich über Layout mit Formel arbeiten. Wenn ich hier drauf klicke, dann kann ich hier zunächst eine Formel angeben, beziehungsweise einen Zahlenwert. Ich gebe mal hier 200 ein und dann kann ich hier also auch ein Zahlenformat festlegen. Dementsprechend sieht das Ganze dann so aus. In dieser Zelle haben wir ja den Wert für die Prozent. Ich mache mal 10 und auch hier kann ich dann einen Prozentwert auswählen mit zwei Dezimalstellen. Und ja, dann wollen wir den Lieferrabatt berechnen. Dazu gehe ich hier also in die Zelle und wähle wieder Formel aus. So, und da muss ich jetzt ein bisschen raten, also da wird mir jetzt nicht angezeigt. Ich kann irgendwie nicht draufklicken in die Zelle, sondern ich muss dann gucken, was das ist. Gut, ich bin hier in der Spalte B in der ersten Zelle, das heißt, es wird B1 sein. Und dann mache ich mal C2, also hier in der dritten Spalte, Spalte C, zweite Zelle. Zahlenformat mache ich dann wieder zwei Dezimalstellen mit Eurozeichen. So, wie man sieht, auch das hier funktioniert wunderbar. Allerdings ist der Weg hier über Formel natürlich immer ein bisschen umständlich. Alternativ kann ich auch über die Tastenkombination Alt und F9 hier mir diese Grundstruktur anzeigen lassen. Hier kann ich auch verändern, beziehungsweise ich muss es auch hier verändern. Das heißt, wenn ich aus den 200 hier mal 400 machen will, mache ich das, indem ich das hier einfach editiere. Gehe dann wieder auf Alt, F9, dann werde ich feststellen, da stehen immer noch 200 drin. Ich muss das jetzt aktualisieren. Wenn ich das dann allerdings mache, über einen Rechtsklick, dann aktualisiert er diese Zelle, aber nicht die berechneten Werte. Hier muss ich erst alles markieren. Also wenn ich alles aktualisieren möchte, das kann ich mit der Maus machen oder mit STRG A. Und dann auf F9. Und dann werden dann dementsprechend auch die Berechnungen aktualisiert. Auch bei Word könnte ich Funktionen einfügen. Über diesen Menüpunkt kann ich ja so einiges ausfüllen, unter anderem auch Summe. Aber in diesem Fall brauche ich ja wieder die Differenz zwischen B1 und B2. Zahlenformat wähle ich wieder aus, auf OK. Und dann habe ich hier mein Ergebnis. Ja, und auch hier der Test. Was ist mit den Zellbezügen? Werden die angepasst, wenn ich in der Tabelle was ändere? Ich füge hier mal eine Spalte ein. Und markiere das Ganze wieder, aktualisiere, ja, und jetzt werde ich hier feststellen, da kommen 0 Euro raus, das kann natürlich nicht sein, gucke ich mal nach, und es ist hier immer noch C2 drin, also dieser Bezug, der jetzt eigentlich D2 sein müsste oder sollte, der wird hier nicht angepasst, wenn ich also an der Tabellenstruktur etwas ändere. Ja, kurzes Fazit dazu. Ich kann auch ohne Tabellenkalkulation in ganz normalen Tabellen in LibreOffice Writer und auch in Word-Berechnungen ausführen. Funktioniert ähnlich wie in der Tabellenkalkulation. Vorteil ist bei LibreOffice Writer, dass das Ganze ein bisschen flüssiger läuft und dass auch Zellbezüge angepasst werden, wenn ich die Tabellenstruktur im Nachhinein noch ändere.